Ja! Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Gameplay. Ich möchte euch heute das Spiel Boiling Steel vorstellen. Boiling Steel ist momentan noch nicht erschienen. Es ist angepeilt für Quartal 4 in diesem Jahr. Ich habe jetzt eine sehr frühe Alpha-Testversion bekommen. Danke an den Entwickler Mirovin, der mir das hier zur Verfügung gestellt hat. Und äh, ich darf auch sogar Aufnahmen machen, euch zeigen. Äh, sonst hätte ich jetzt das Video auch nicht gemacht. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass man hier so eine frühe Alpha-Version zeigen darf. Also viele Entwickler äh, sagen da, nee, äh, so früh darf kein Material gezeigt werden. Aber deshalb sage ich das extra, es, es ist eine Alpha-Version. Das heißt, ein ganz frühes Entwicklungsstadium von dem Spiel. Es ist noch nicht fertig, es, es fehlt noch super viel. Aber es soll ein bisschen so ankratzen, was in dem Spiel äh, ja möglich ist. Grafisch, äh, wie die Kämpfe ablaufen und so weiter und so fort, von den Mechaniken her. Aber wie gesagt, es kann immer noch verbessert werden und äh, ja, in so einer Version wird auf jeden Fall noch super viel dazukommen und verbessert werden. Ich bin echt gespannt, was auf uns zukommt. Also von der Story her weiß ich nur, wir sind auf einer äh, verlassenen Raumstation. Irgendwie sollen alle Leute tot sein und die Lebenserhaltungssysteme sind ausgefallen. Wir sitzen oder wir liegen einfach in einer Kriokapsel, werden wach und äh, ja, aber nicht wirklich, sondern als Hologramm. Und dann äh, ist ein Roboter vor uns, der uns da so ein bisschen alles erklärt, was zu tun ist. Und ja, wir müssen wirklich versuchen zu überleben. Wir müssen die Raumstation wieder ans Laufen bekommen und äh, müssen dafür auch immer wieder Gebiete erkunden, Planeten bereisen und so weiter. Ja, das erstmal dazu, so ein bisschen zur Story. Hier steht jetzt Englisch und äh, Russian, also Russisch. Das wird wahrscheinlich die Sprachausgabe sein, aber ich habe äh, mit dem Entwickler gesprochen und es wird auf jeden Fall, äh, sind zehn Untertitel geplant und Deutsch ist auch dabei, also Leute, braucht ihr keine Angst zu haben. Das Spiel wird auch komplett in Deutsch übersetzt. Sprachausgabe ist natürlich jetzt nicht äh, wirklich bekannt oder wird wahrscheinlich auch nicht kommen, weil sowas natürlich immer sehr teuer ist. Aber wenn es schon deutsche Untertitel gibt, ist es natürlich umso besser für alle Leute, die sich da jetzt nicht so wirklich äh, ja, gut mit Englisch befassen können. Dann Gehen wir mal kurz in die Settings. Die sind natürlich sehr begrenzt, weil es halt ja, eine Alpha-Version ist. Wir haben jetzt äh, ja, den Mirror-Mode, also das heißt, ich kann mir zeigen oder anzeigen lassen in der Aufnahme, was ihr seht. Aber ich möchte jetzt halt wirklich aus der First-Person spielen, das heißt hier, also das sollt ihr auch sehen. Drop Tools Mode, Press Grip oder Release Grip, ich mache jetzt mal Press Grip, testen einfach mal, Controls, Player Rotation Mode, Instant oder Constant, also Instant wird wahrscheinlich sein, äh, ja, Snap Turn, und das lassen wir auch, Constant, das mag ich irgendwie nicht so wirklich, wenn man sich so ganz langsam irgendwie selber dreht, wenn man den Stick äh, benutzt, also da wird mir irgendwie schneller, ja, nicht wirklich schlecht, aber übel bei, na, nicht übel, aber ihr kennt das Gefühl ja, wenn irgendwie das Gehirn sagt, oh, hier stimmt gerade was nicht. Und äh, da habe ich dann echt das Problem. Play Rotation Mode machen wir mal auf Fast. Kann ich eigentlich immer ganz gut ab. So, dann haben wir Video. Ja, ist natürlich noch nichts drin. Audio auch nicht. Wie gesagt, frühe Version. Da sind natürlich viele Sachen noch gar nicht äh, implementiert. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal das Game und ich wünsche euch viel Spaß beim Gameplay. Okay. Hey, you woke up. It is good. Hibernation lingered, but I could not help with that. Your functions are being restored, so for now just relax and listen to me carefully. I will help you get back in duty. Okay, you are relaxen. security relaxen. <lacht> We are orbiting the planet in a secret space station. We are created for emergency situations. It seems that this is exactly what happened here. Okay. Your body inside that capsule, we still can effectively support it. For drin. you, this is all like a dream, but your consciousness is here with me. If the energy runs out, or we will be assaulted, you will die. Das ist schlecht. For me it will be a great loss, also I will immediately die with you, but more on that later. In order to protect you from going crazy due to isolation at the station, the engineers integrated social algorithms into me. I can offer you to play chess, tell jokes, maintain communication, and also have the flirting function. <laughs> it seems to me that the latest function sometimes glitches, but I think you can figure it out because you are so smart and strong strong <laughs> after the incident i had enough capacity to support you all this time and yesterday i managed to successfully run backup power okay yeah so sorry. Now you oh. can feel yourself in the form of a hologram this will make it easier for your brain to process the data ja, wir stecken hier to wirklich in der area. Kapsel drin. Hier, wir These warten. Manipulators allow you to explore the environment. Ja, okay. Hoffentlich ist sie jetzt leise. Also, wir stecken hier in der Kapsel drin. Es ist ein äh, ja, Notfallprotokoll gestartet worden. Das heißt, ja, die Lebenserhaltungssysteme der Station sind ausgefallen. Wir, unser Bewusstsein ist äh, in so eine Art Hologramm transferiert worden, damit wir wirklich äh, wieder alles ans Rennen bekommen können, aber wir können uns jetzt hier nicht sehen, Ne, ich kann auch nicht hier herangehen, dann geht ja das Bild wieder weg. Ja, das ist unser, unser Hilfsroboter, sag ich mal, die soll uns jetzt hier so ein bisschen äh, ja, zeigen, was hier möglich ist. Oh, da sind zwei Hände, kann ich denn hier alles machen. Oh, das ist das Bockgruß? So, wie sieht was so aus? Okay, gehen wir uns mal. Oh. Come to me. Do you see these hands? Ja, wir these are die mal zu manipulators. They will help you to interact with material objects on our base. Activate them by matching your holographic projections with their carcass. Yeah. <lacht> Now we will restore the basic elements of combat training. The procedure should be generally aware to you. Take the helmet at the center of the room and match it with your assumed head to start. Okay. Ja, das ist das. Das ist also das Tutorial. Aber die Entwickler haben ja auch versichert, dass das Tutorial noch komplett überarbeitet wird, weil es halt so ein bisschen Rückmeldungen gab, dass manche Sachen nicht so ganz gut erklärt sind. Also das wird auch noch angepasst. Hier ja, ist es eine VR-Brille Was ist die Oculus Rift S? <lacht> Nein Okay das Ist wie bei Superhot Okay Vom Look her sieht ja gar nicht so schlecht aus Also sieht cool aus Fällt mir So ready to practice. I activate the training mode. Oh. When you're done with targets, we will be moving out on a mission, so, so deal with it quick. Oh. Ha. Recall. Oh, broken. Oh. Oh, die gehen aber schnell kaputt, die Waffen. <lacht> okay, die gehen echt schnell kaputt. Jetzt versuchen wir mal so ein bisschen gezielt. Wow, die brennen sich ja wirklich da ein in die, in die Roboter. Ha! Du hast keine Chance. Ach, also, dass die so schnell kaputt gehen ist natürlich blöd. Okay. Also es gibt keine Magazine, das heißt wir müssen einfach immer nur die Waffe neu, neu holen. Schauen wir mal, ob wir den treffen, aber der hat ein Schutzschild. Oh, den kriegen wir, den kriegen wir. Ich kriegen wir. Okay, Ist natürlich auch nicht schlecht, dass man Come einfach on. keine Magazine hat. Time to rob and kill. We will regain our former greatness. Come on, time to rob and kill. Okay. Look gefällt mir auf jeden Fall. Okay, da ist irgendwie ein Central Cabin. Was ist denn hier? Let's this is the press alpha. Ah, okay. In this block, additional station modules will be available to you. Armory, laboratory, mess hall and living quarters. We do not have enough power and resources of our station to restore them all now. Let's go to the central cabin. A lot of exciting okay. work awaits us. Ja, so in einem in dem fertigen Spiel wird das natürlich dann alles äh, verfügbar sein. Und ich denke mal, man muss nach und nach sich dann irgendwas freischalten. Natürlich äh, kann man dann wahrscheinlich entscheiden, was man zuerst dann aktivieren will. Also verstehe ich das jetzt, weil die sagte, wir haben noch nicht genug Power. Dann gehen wir mal in Central Cabin. Universe World Map. Okay, haben wir wieder so eine Roboterhand. Komm. Ah. A crappy planet. I don't like it at all. And your idea, I don't like straight away either. And you. Oh, okay. However, it's too late to change the decision. Choose a location we need to proceed. Someone in here. No, not selected. N difficulty normal. Difficulty easy. S 3. Enemies 44. Oh. <lacht> okay. Ich würde sagen, wir checken erstmal so ein bisschen diese Easy Map da. Ja, Skills gibt es dann nachher auch. Aber nicht in der Pre-Alpha. Das heißt, wir können wirklich Upgrades freischalten. Ist natürlich auch cool. Okay, jetzt können wir hier so ein bisschen in das Waffenmenü wahrscheinlich. Aber können wir nicht viel machen, ne? Ne. Soll auch nur noch ein bisschen was zeigen, aber wirklich machen kann man da wahrscheinlich jetzt nichts versuche mal so ein bisschen rumzuklicken. Ne, das geht nicht, okay. Ja, dann gehen wir einfach mal in die nächste, in die erste Welt rein. Activate a scanner to find a suitable model for hacking. We must take control of one of these robotic shells. ich mir jetzt irgendeinen aussuchen da? Ah, okay. Also verstehe ich das jetzt, dass ich mir einen Roboter aussuchen kann. Mit dem ich da runter gehe. Jetzt kann ich natürlich nicht viel mit den Waffen anfangen. Ich sehe jetzt nicht da wirklich. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Den nehmen wir einfach mal. Accept. Let's configure it more detail. Left Hand, Right Hand, okay. Der ja, Left Hand haben wir ja gar keine, deshalb wahrscheinlich. Kann ich mir aber jetzt keine anziehen. Robot Equip. Ah, da kann man mal. Shocker Electric, a tool for shock recharging of the Starship energy batteries, okay. Das ist einfach Signal Rifle. Die weiße Fires, ach so, das ist das Teil, was wir eben hatten, was diese Signalfackeln da abgeschossen hat. To the sky, flying. Okay, Schauen wir uns dann mal an, wie wir das dann aktivieren. Start Mission. This is the control room of the station. Here, oh, energy is extracted from the clouds. Be ready for resistance. I have noticed multiple signatures. Wow. Okay, damit geht's gleich ab. Sieht cool aus, gefällt mir. Ja, man merkt hier dann natürlich, dass es ein Alpha ist. Es ist nicht wirklich optimiert, also. Die Frames sind nicht so ganz stabil, aber stört mich jetzt erstmal nicht. Ich bin erstmal froh, dass ich das Spiel hier echt testen darf und euch zeigen darf. Also vom Look her gefällt es mir. Ist auch wieder so, ja, Comic-Stil. Erinnert mich so ein bisschen an, an dieses Spiel. Äh, das 10, hieß das 10? Dieser, dieser Comic-Shooter von damals. Sieht auch so ein bisschen comic-mäßig aus. Wow. Shut out. Do not lose the body. I do not have the opportunity to hack for you another new robot. Ach, schon kaputt. Okay. Fat lady wird mal ausprobiert jetzt hier. Shit! Scheiße! <lacht> Headshot. Boah. Oh, da hinten ist ein richtig fetter Roter. Habt ihr den gesehen? Oh, der kommt. Der kommt. Bleib da, bleib da. Oh, der will mir was, der will mir was. <lacht> ha, hätte sich nicht mit Tupac anlegen sollen. Das Spiel ist so laut, kann sein, dass ich ein bisschen brülle. Sehr, also sieht, sieht echt geil aus. Also gefällt mir. Für so eine Alpha-Version. Okay, die Musik zeigt uns wahrscheinlich wieder. Okay, da ist was. Oh, da hinten sind Sniper. Das Gewehr gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Aber nachher kann man sich ja sicher selber aussuchen, was man dann nimmt. Mist. Okay, wir können wirklich in Deckung gehen, aber die Dinger gehen kaputt. Die Schutzschilde. Ja, jetzt haben wir einen. Ach, der ist nicht tot. Jetzt aber. <lacht> Boah, wir schmelzen die richtig weg. Oh, wir sind getroffen. Okay, wow. Von wo? Von wo? Da oben irgendwo. Wird auch meine Energie angezeigt? Ich glaube, im, im Hut hier, was ihr seht. Okay. Können wir hier irgendwas aufmachen oder... Ich, ich glaube, ich habe gerade diesen Skill aktiviert. Scan. Schauen wir mal, was man hier so machen kann. 0 Devices to Connect. 10 Devices to Connect. Hä? Okay. Gehen wir mal hoch, weil hier scheint ja nichts zu sein. Nee. Da ist irgendwas. Vielleicht können wir uns damit connecten. Laptop connect. Scanning the text. Reproducing audio. At night was a heavy storm here. I almost shit myself. If there weren't huge lightning conductors, we would not have even blinked while everyone would be fried here. The rest almost never mind about the storm. Okay, man kriegt hier wirklich so Botschaften und ist auch wirklich eine Story hinterlegt. Hier war irgendein Sturm auf dieser Plattform oder Station. Okay, wir bewaffen uns mal, weil die zeigen eigentlich nichts Gutes an die Dinger. Erinnert mich ein bisschen an Mass-Effekt. Gab es glaube ich auch immer so Teile, wo man sich hinter verstecken konnte. Okay. Stop, stop, stop, stop. Oh. Energy doors always open Ooh. with an emergency lever. Idiots could not come up with anything better. Find the levers and restart the system. Okay, wir checken jetzt mal, was wir äh, noch scannen können. Ob hier irgendwas ist. 18 Device to connect, aber wir können nicht. Ja, da habe ich gerade einen Schalter gesehen über diesen Monitor hier. Okay, jetzt ist irgendwas ausgegangen. Hier so ein, dieses Schutzschild. Okay, aber da ist wieder ein Schutzschild. War sonst noch irgendwo was? kann man hier irgendwie klettern vielleicht oder ich, ich probiere mal das ne ich wollte die Waffe wenn man das kaputt schießen kann nee. fliegen kann ich jetzt aber auch nicht weil dieses dieses special special Skill war ja irgendwie fly weiß ich jetzt aber nicht wie es geht von hier ne von hier kommen wir nicht hier müssen wir müssen auf jeden Fall auch noch mal gucken, ob wir was scannen können. Oder ob hier vielleicht sogar ein Schalter ist. Ha! Langsam werden wir sicher mit der Waffe hier. Hört ihr auf zu schießen? Ha! Okay, das wieder ein Laptop, aber ich scanne trotzdem mal die Umgebung, ob noch was anderes hier ist. Was ich einen Schalter. Device to connect, Laptop. Connect. Ah, ja, Wir benutzen Bluetooth, Reposition das geht Audio. nicht so weit. <lacht> Mark, come back to your working for me? <lacht> Wie lange sollte ich noch warten, bis diese ganze Brücke hier? geöffnet ist. Also die Brücke, die wir jetzt gerade öffnen wollen. Checken wir mal da, ob da auch noch irgendwas zum Scannen ist. Oder zum Hacken eher gesagt. Nee, den haben wir ja gescannt. Okay. Dann können wir eigentlich hier erstmal aufhören. Ah, okay. Ach du Scheiße. Ist klar Oh Gott Wow, was ist das? Okay Also das war mein Special gerade Okay, da ist noch ein Sniper Ah, wir sind auch Sniper, ja Nee, nicht wirklich Komm, komm, komm Also, Nahkampf ist echt gut. Wo ist der eine Sniper? Da hinten. Okay. Also bei den Kämpfen merkt man wirklich, dass so ein bisschen dann anfängt zu lecken. Jetzt versuchen wir mal über die Brücke zu gehen. Über sieben Brücken musst du gehen. <lacht> ich bin auch gespannt, was da äh, später dann für Waffen alles äh, gibt. Weil da kann die Auswahl ja echt unendlich sein. Also hier so ein bisschen so ein kleines Snipergewehr wäre nicht schlecht. Aber ah, guck mal, da man, der haut da direkt ab, ne? Du bist ja ein Spielverderber Okay, jetzt spawner ich Da hat er nur drei Schuss Teil okay, wenn die jetzt nah kommen, können wir nochmal den Elektroschocker rausknallen Also Nahkampf ist der, der Knaller Ja, komm, versuch zu nahe zu kommen. Komm, versuch. Okay. Hinten auch noch irgendeine große Plattform. Okay, jetzt wieder was zum Scannen. Scanning. Scanning the text. Reproducing audio. Yesterday, Mark invited me for a walk on the platforms and look at the night sky. At first, I reacted coldly but then decided to give it a chance. And I didn't regret it at all. He is so romantic and full of interesting stories. I didn't know that he already visited so many planets in his 28 years. And in the end, he led me to a platform with a beautiful view on the forge of Hephaestus, a bottle of synthetic wine and cheese were waiting for us there. He even managed to get somehow a flower. I can't recall how it called, but that was very cute. Clearly, he likes me very much, that he arranged such a date. And now it seems to me, I also fall in love with him. Oh, eine Lebensgeschichte. Die haben sich hier abends getroffen. Um die Sterne zu beobachten. Wow! Ja, ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kommt noch irgendwas? Noch irgendeine Überraschung? Look for the redistributing lover. So, können wir den da oben wegknallen? Was ist das da oben, die Teile? Okay, das ist nichts. Also, die Waffen bekomme ich, indem ich einfach Grip halte und mir dann mit Grip dann auch. Noch wieder eine Waffe ziehe. Da an diesem Slot geht auch relativ schnell und gut von der Hand. Okay, hier haben wir jetzt noch ein Laptop. Gucken wir mal hier rein. Okay, da geht es irgendwie ins Innere der Station. Okay, scan. Scanning the text. Reproducing audio i tried to contact with other complexes no one answers this is some kind of crap it cannot be that we are the last people on this goddamn planet where the hell everyone has gone i hope that this is just a long awful nightmare that i will wake up make what they call a coffee here and go as always check machines for the production of coolant that routine was making me angry before now i dream of returning to it Okay, Ich möchte jetzt nicht alles übersetzen. Wäre ich auch jetzt so schlecht für? While I’m searching for new access codes, steal some of this energy for our needs. Otherwise, instead of Freon for staces capsules, only your urine will remain in my systems. Well, you at least have something to defecate. Do not think bad. Of course, dear. I feel good and so. Okay. Müssen wir das jetzt scannen oder müssen wir einfach den Schalter? Also, wir sollen uns jetzt hier Energie abziehen. Das ist der Laptop von hinten. Für die Station von uns. Das machen wir mal. Oh, oh, wow. Oh. Kommt noch was? Oh, da kommt was. Okay, jetzt haben wir unseren Skill aktiviert gerade. Oh, jetzt fängt es ein bisschen an zu lenken. Ich kann kaum noch zielen. Jetzt geht wieder. Okay, wir bewegen uns mal ein bisschen. Ha, muss er denn abladen? Loser. Stirbt er jetzt endlich? Oh, oh, oh, oh, oh. Wo ist der Dicke? Aber wenn er sein Schild hat, ist es echt schwer, den zu treffen? Das war's, oder? Hold on! I need time for the correct transfer of your ja, consciousness. Hold on! Hold on! Hold on! sind wir wieder bei den 90ern. <lacht> It is good when there is a lot of air and nothing is holding back your fly but such a boundless space is frightening. I failed to teleport your last shell to the base, but I got more energy than usual. Okay, schauen wir mal, was sich jetzt verändert hat. Also hier wird sich nichts geändert haben, weil das ist wirklich nicht für die Alpha gedacht. Okay, hat sich was mit den Tools verändert? Also ich muss mir jetzt wieder in den Arm nehmen. A crappy planet, I don't like it at all, and your idea, I don't like straight away either, yeah, okay. and you, oh, okay, however, it's too late to change the decision, activate mal. a scanner, to find a suitable model for hacking, Schauen wir uns mal kurz we must die... take control of one of these robotic shells. Schauen wir uns jetzt mal ganz kurz die ähm, andere Welt an, und äh, wenn die jetzt genauso aussehen sollte, können wir ja ausmachen, aber ich denke, die wird nicht genauso aussehen. So, welchen nehmen wir uns denn jetzt? Ich weiß nicht. Das ist wieder Elektroschocker und das ist aber ein anderes Teil. Jetzt gucken wir mal, kommen wir ja rein... Let's configure it more detail. Equip. Was ist dieses äh, Sturmgewehr, sag ich mal? Was ist das für ein Skill? Explosive Welle. Hört sich gut an. Eine EMP Welle, ja, perfekt. Ja, start mission. We are okay, very sieht deep. Sieht ganz now. anders aus. I constantly stabilize your intermittent signal. Find okay, an elevator okay, yeah. to go down to the mines. The yeah. entire interface was implemented for use by the operators. The main interactions will happen through the tablet and the hacked robot. In the mines there is a teleport with backup batteries, bring me to them. Okay, wir müssen irgendwelche Batterien finden. Aber das sieht jetzt vom Look, aus, äh, Look her nochmal besser aus, finde ich. Hast ein Laptop, den checken wir nochmal. Oh, das sieht echt genial aus. Ich kann Komisches Gefühl. Okay. Das können wir. Vier Devices. Mein Elevator? Ist das der hier? Okay, nein. Müssen wir, gleich, müssen wir den gleich wiederholen. Weil wir müssen ja da runter. Scanning the text. Reproducing <lacht> audio. Hello to anyone who reads it. We are going to die here. Shit, and this is for sure. Okay, wir werden alle sterben. Entweder an Strahlung oder äh, Roboter. Die Auswahl ist nicht groß. So, jetzt müssen wir uns den äh, Aufzug auf so wiederholen. Komm, Connect auf. Wir wollen den Aufzug. Wir können wahrscheinlich auch die Treppe nutzen, aber ich will den Aufzug jetzt hier benutzen. Aufzüge sind immer gut. <lacht> Und runter. Also dieses Hut müsste kleiner sein oder irgendwie am Abend sichtbar sein, das wäre cool. Hallo, ist irgendwer hier? Okay, Das sieht wirklich nach irgendwie... das Brennstäbe da in irgendeinem Wasserbad? Ich kann es nicht wirklich erkennen. Aber wir sind ja eine Roboter, also es kann uns nichts anhaben. Okay, können wir nicht drehen. Aber wir können nochmal scannen. Na komm. Scanning the text. Reproducing audio. Miners do not show signs of aggression. They either stupid either perform a standard charging protocol. We will send Bari for scouting today. I hope the help will arrive soon. Die Minenarbeiter zeigen keine Zeichen von Aggression an. Sie haben hier irgendwelche Tests wahrscheinlich mit denen gemacht, so wie es äh, aussieht. Okay. Da hinten war ein Schalter, den werden wir dann auch mal nehmen. Gucken wir mal, ob wir das Terminal hier bedienen können. piep, piep! Nein, natürlich nicht. Okay. Sound ein bisschen beklemmend Okay, zum Glück gibt es hier keine Monster <lacht> Nur böse Roboter Ja Wow Alter da habe ich mir aber erschrocken Sowas habe ich jetzt nicht gerechnet gaining the text reproducing audio Barry found an empty warehouse there are a lot of robots and one of them repeats cyclical phrases need to go and check we use their parts as material for the printer Wir okay, haben ein Lagerhaus gefunden mit mit Robotern und wir wollten die irgendwie nutzen um um 3D printer zu zu füllen oder zu füttern Nicht mehr mir. Recall wird nichts. recall. Oh, das Gewehr geht gut ab. Hier wäre Koop auch wieder sehr geil. Ich erlebe so Spiele lieber echt im Koop. scanning the text, reproducing audio. We barricaded ourselves closer to the reactor, and Paul with us. He recognized me. But how can this be? He died, I personally took his dead body from the operator's chair. That was a week before the incident. Most likely the robot that he had controlled retained a memory cast. He mumbles constantly something about the mother and oranges. The guys do not trust him. They say that he is another mad piece of metal. But that's exactly Paul, I know. Mhm. Here goes somewhere, but up. The music oder the Sound-Effekte tun ja Übriges, dass man sich so ein bisschen unsicher fühlt. Scanning the text. Reproducing audio. Robots behave very strangely. At night, Paul shouts something to them in his machine language. They respond with a thundering crackle. It feels like a lot of printing presses are working at the same time. Horrifying ich verstehe Es jetzt so, dass die Roboter sich dann irgendwie äh, nachts zurückgezogen haben und dann äh, sind diese Drucker wieder losgegangen in der Nacht. Okay, gehen wir mal hier lang. Was ein Mauseloch. Hier können wir da durchschauen. Aber dann nützt uns nichts. So tief kann ich nicht gucken. Okay, geht's weiter. Ja, so ein bisschen zielauto-automatisch. Äh, bezieht automatisch, so. Mein Gott. Deutsch ist eine schwere Sprache. <lacht> ich bin doch ein bisschen nervös hier. Aber wir müssen die Batterien holen. Die Waffe ist schon besser. Okay, kleine Fehler hier. Die Munition hängt noch in der Luft. Man, die könnte aus der Hölle kommen. Wow. Komm raus, komm raus. Ich dachte gerade hinter mir wäre irgendwas. Hier wird man ja paranoid. Ein bisschen in Deckung gehen hier. Nur gucken, dass keiner hinter mir steht auf einmal. Zielen geht leicht von der Hand mit dem Teil hier. Mal schauen wir mal ganz kurz, ob hier irgendwas ist. Aber scheint nicht so. Es gibt natürlich noch nicht irgendwie so viel zu erkunden, außer die Laptops natürlich alles noch vom Leveldesign her ein bisschen leer aber ein guter Headshot ha. alles drauf was wir haben Wir haben noch diese Skills, das müssen wir jetzt auch mal ausprobieren. Cool, der war jetzt wirklich geschockt. Und wir konnten den gut wegpusten. kann man hier irgendwas machen. Terminal hacken vielleicht? Ja. Ne. Da geht es nicht weiter, oder? Doch, geht um die Ecke. Okay, sah zuerst so aus, dass es nicht weitergeht. Das ist aber ein kaputt, kaputter Ding, oder? Nein, hab ich auch noch einen Laptop gesehen hinter uns? Wow! Okay, Nee, nicht okay. okay. Checken wir mal den, den Lappi. Scanning the text. Reproducing audio. Paul draws all night with crayons. That reminds me of stupid pictures from children's books. Ocean, flowers and fish with wings. All this shit scares guys. So it can't continue for long, they will break him or throw him away. Although he is limping very funny. Paul zeichnet die ganze Nacht with crayons. Is crayons jetzt jemand? Okay. Also scheinbar... Uh Erholt die Energie sich mal wieder von irgendwelchen Schäden? Wir können da lang. Ja, wir müssen wahrscheinlich auch da lang, aber wir mal ganz kurz hier den Weg. Okay. Cool, wenn man so Geschütztürme auch hacken könnte. Habe ich noch gar nicht probiert. Komme ich jetzt auch jetzt erst auf die Idee. Wenn wir noch einen sehen, dann probiere ich das auf jeden Fall mal. Scanning the text. Reproducing audio. In general, everything is calm. In the mine there are a lot of rec machines. Paul is sitting for a long time above one of them. Now he writes the word Eileen everywhere with crayons. Is that really true? Could consciousness remained in these metal cans when was the breakdown time and why are those killing us? Okay, da hinten ist jetzt so ein Geschützturm. Ich versuche den jetzt mal zu hacken. Nee. Bin ich tot? Oh, was ist denn los hier? Signal critical. Ach, warum trifft das Ding mich denn immer wieder? Das war's. Halt. <lacht> okay. We are still working on the main functionality and we aspire to make an interesting game for you. Stay in touch. With love, Mira Win. Ja, ich würde sagen, dann beenden wir hier auch mal die Folge. Ich hoffe, euch hat natürlich das Video hier gefallen und ihr konntet so einen kleinen Einblick von dem Spiel äh, euch verschaffen. Also, ich finde es für eine Alpha echt nicht schlecht. Also, wenn da noch gut dran gearbeitet wird, muss man jetzt mal im Auge behalten. Dann kann das echt ein cooles Spiel werden. Besonders mit den ganzen Crafting-Sachen, dass man eventuell sich auch irgendwie Waffen anpassen kann und äh, sich bauen kann und so weiter. Und äh, ich bin auch gespannt, was für Upgrades gibt für den, für den Roboter, den man so hat. Ne? Hier wird ja einiges noch passieren. Also ich würde sagen, das ist ein Spiel, was man echt noch äh, ja, wirklich im Fokus halten muss und äh, immer mal wieder checken muss, in welche Art und Weise sich das hier jetzt verändert, verbessert und so weiter. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja Leute, wenn euch das Video hier gefallen hat, haut doch ein Like raus. Ihr macht gar kein Like. <lacht> natürlich, wenn ihr noch kein Abo gegeben habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Wer nichts verpassen möchte, drückt bitte auf die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video rauskommt. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.